Und da darf ich Sie recht herzlich willkommen heißen zur Schulung Prüfung mit der Aktivität Aufgabe in Moodle. Mein Name ist Stefanie Falk. Ich arbeite beim E-Learning Service und habe mich auf dem Bereich E-Assessment mit spezialisiert. Ich habe Ihnen schon einige hilfreiche Links mit in den Chat gestellt. Da sind also von dem Lehre Digital Interaktivkurs ein Link, ein Link zum OPIC, zum Online-Prüfung-Infokurs, den Sie wahrscheinlich alle kennen, und auch zum digital hilfe -Kurs. Da wir ja ein kleines Ründchen sind, können Sie sich gern per Mikrofon mit freischalten, wenn Sie eine Frage haben. Ich werde aber regelmäßig auch Pausen machen und Ihnen die Gelegenheit geben. Ansonsten gerne auch in den Chat mitschreiben. Das Audio nochmal als Verbindung neu mit her. Aber dann kann ich ja schon mal meinen Bildschirm in der Zeit mitteilen. Mikrofon ist aus einem Grund gesperrt. Aber ansonsten hören Sie uns, Frau Mehlhorn, bzw. mich in dem Sinne. Was ja mit die Hauptsache wäre. Ja, das ist doch gut. Ähm, ja, also ähm, ich habe das bis einmal vorhin kurz ausgemacht, weil wir dann doch ein bisschen störende Hintergrundgeräusche hatten und auch Ihr Tipp gehört haben. Wenn Sie was sagen möchten, können Sie es aber eigentlich auch eigentlich aktivieren. Ich schaue aber gerne noch mal nach, einen ganz kleinen Moment freigeben. So, es ist jetzt alles auch sonst freigegeben. Ansonsten einfach im Chat auch kurz sich melden. Den habe ich auch immer im Blick. Gut, dann würde ich fortfahren. Nur mal ganz kurz den OPIC Ihnen auch noch mal hinweisen. Ähm, wenn Sie den nicht kennen, schauen Sie gerne mal rein. Wie gesagt, der Link ist im Chat. Und auch der Hinweis, wenn Sie wirklich mit einer großen Teilnehmeranzahl prüfen, ob nun in der Aufgabe im Moodle-Test in Ilias, bitte gern eine E-Mail kurz mit den Angaben an uns schicken, damit wir die Systeme ein bisschen im Blick behalten können. Und wir haben in diesem Moodle-Kurs auch ein, eine Kachel für die Aufgabe hier weiter unten mitzufinden. Da können Sie dann später also diese Aufzeichnung mit ansehen oder auch diese schriftliche Anleitung. eine ganz kurze Videoanleitung sich mit anschauen oder auch mal in den Tipps und Tricks mit stöbern. Ich wechsle mal den Kurs und gehe, gehe hier in den Lehrer digital interaktiv kurs Den können Sie sich auch gerne mal mit anschauen. Da habe ich verschiedene Aktivitäten unter anderem aus Moodle mit vorgestellt, die so ein bisschen die Aktivität der Lernenden mit ähm, hervorheben, starten sollen. Nun also die Aufgabe in Moodle. Ähm, die Aufgabe ist ja eine schöne Aktivität mit viel Aufgabengebiet. Sie können also sowohl online als auch offline äh, teilweise mit ihr arbeiten. Ähm, man kann Kommentare als Feedback abgeben, Dateien als Feedback, Bewertungen direkt online mit vornehmen. Ähm, Sie können auch von anderen Modulleistungen, die Sie durchgeführt haben, hier drüber die Bewertung bekannt geben, sodass auch nur jede Person seine eigene Bewertung sieht. Und Sie sehen auch, man kann Hausarbeiten sich hochladen lassen, verschiedene Audio- und Video- und Textdateien, handschriftliche Bearbeitungen, die eingescannt worden sind. Es gibt da also viele Möglichkeiten. Ich würde mit Ihnen zunächst einmal eine ausgefüllte Aufgabe mit anschauen. Da kommt man zunächst hier auf eine Zwischenseite, wo hier oben auch wie auf der Kursseite die Beschreibung mitzulesen ist und auch zusätzlich eine Datei mit angehangen ist. Und Sie haben hier den Überblick, wie ist denn so der Status? Die Aktivität ist also nicht verborgen. Zwölf Teilnehmer könnten daran teilnehmen. Sieben haben bereits was abgegeben, einer wartet noch auf die Bewertung. Und wie sind so die Abgabezeiten? Wenn wir hier weiter runterschauen, sehen Sie, dass Sie hier als, äh, als Trainer auch als äh, Teilnehmer mit agieren können, wenn Sie entsprechend die Rolle wechseln und dann hier auch ähm, Informationen über den Abgabestatus und dann auch das Feedback bekommen. Da möchte ich aber nicht zu weit vorgreifen, denn da schauen wir uns dann gleich mit einem Dummy-Konto genauer mit an. Jedenfalls ist es hier möglich, auch an der Aktivität mit teilzuhaben, anders als beim Moodle-Test zum Beispiel. Wir schauen uns mal die Abgaben genauer an. Dann bekommen wir hier eine große Übersichtstabelle. Sie können dann auch hier nach Vorname, Nachname filtern, wenn Sie wirklich sehr viele Teilnehmer haben sollten. Und dann sehen Sie hier den Namen, teilweise E-Mail-Adresse, äh, den Status der einzelnen Abgaben. Da gibt es ja verschiedenste. Ähm, wenn wir gleich auch dabei sind, könnte ich Ihnen das auch gleich nochmal mit in den Chat mit hinein kopieren. Dann können Sie sich das auch gerne nochmal mal mit Durchlesen und Anschauen, im Grunde gesagt, gibt es also diesen Unbewertet-Status, den Sie zum Beispiel hier sehen, dass also noch nichts passiert. Ähm, ein Status kann in Bewertung sein, Bewertung ist abgeschlossen oder vielleicht noch in weiterer Überprüfung, wenn eine Kollegin noch drüber schaut oder auch Fertig zur Freigabe. Bewertung ist also durch, der Teilnehmer kann noch nicht die, Abgabe, die Bewertung einsehen oder auch, wie wir das hier unten haben, freigegeben. Klausur, Test ist fertig bewertet, korrigiert und freigegeben, dass der Teilnehmer also seine Ergebnisse, seine Punktzahlen sieht. Ansonsten, wenn ich hier nochmal kurz weiter runter scrolle, um hier weiter auch waagerecht scrollen zu können, haben wir dann hier bei jedem Teilnehmer wie nach Einstellung die Anzeige der Online-Texteingabe oder auch der Upload einer Datei ist mit hier vorhanden. Und wenn auch schon eine Korrektur vorhanden ist, wie in dem Beispiel, sieht man dann ein textfeedback feedback Feedback-Datei. Da ist sogar noch eine mit dabei. Ja. Das erstmal so als grobe Übersicht, wie das dann aussieht. Gehen wir aber noch einen Schritt zurück und erstellen erstmal eine Aufgabe, damit Sie die Einstellungsmöglichkeiten auch kennenlernen. Dazu wechsle ich erstmal den Bearbeitungsmodus und wie Sie das auch kennen bei anderen Aktivitäten, gehen Sie in den gewünschten Block oder Kachel und fügen dann hier rechts unten mit Aktivität oder Material anlegen die Aufgabe hinzu. Zunächst kommt wie gewohnt der Name der Aufgabe. Ich nehme mal hier ganz schlicht und einfach Aufgabebeispiel. Sie könnten hier eine Beschreibung mit einfügen. Das könnten Hinweise sein auf die Länge der Bearbeitungszeit, Hinweise, welche Materialien verwendet werden dürfen, Hinweise zu Notfallkontakten, wenn also Telefon-Hotline vielleicht bei Ihnen mit aktiviert ist, wo man nochmal schnell nachfragen kann, eine Notfall-E-Mail-Adresse, wenn man sich unsicher ist, ob der Upload geklappt hat, ganz verschieden. Sie können aber auch hier zusätzliche Dateien mit hochladen. Beachten müssten Sie nur, wenn Sie hier irgendwo ähm, in der Datei oder in der Beschreibung äh, schon Klausuraufgaben mit bereitstellen. Das können Sie ja durchaus machen. Das ist auch durchaus gängig, dass Sie darauf achten, dass die Beschreibung dann entsprechend nicht im Kurs angezeigt wird. Es ja. gibt nämlich auch noch die zweite Option hier bei dieser Verfügbarkeit, ob eine Beschreibung immer angezeigt wird oder nur, wenn die Verfügbarkeitszeiten sind. Da müssen Sie also genau ein Auge mit drauf haben und schauen, wann soll Beschreibung Zusatzdatei sichtbar sein. Im Grunde sonst sehen Sie auch, wo wir schon hier sind, die Verfügbarkeit, dass es einen Abgabebeginn, ein Fälligkeitsdatum und auch eine letzte Abgabemöglichkeit gibt. Das ist natürlich sehr schön und einfach, das digital zu steuern, dass der Test bzw. die Aufgabe automatisch hier zu dem Datum startet und dann auch endet. Wobei Sie hier ein bisschen genauer aufpassen müssten, denn das Fälligkeitsdatum dürfen Sie nicht als äh, Abgabeende direkt auffassen. Es ist lediglich ein Hinweis, die Aufgabe ist jetzt fällig. Aber nach diesem Datum hier könnten immer noch Aufgaben hochgeladen werden. Das wird zwar markiert, sichtbar für Sie, jedoch ist es möglich wollten Sie das wirklich verhindern, müssten Sie auch diese letzte Abgabemöglichkeit mit aktivieren und dann natürlich beide Daten hier synchronisieren. Dann ist nämlich wirklich in unserem Fall hier an dem 31. Januar Schluss. Es kann nichts mehr hochgeladen werden. Das lässt sich während der Aufgabe, also während der Bearbeitungszeit hier auch immer noch korrigieren. Das ist kein Problem. Wollen Sie nicht damit arbeiten, können Sie auch dann händisch die Aktivität auf sichtbar oder verborgen setzen. Dann gibt es noch hier als vierte Option an Bewertung erinnern. Das können Sie sich für sich optional entscheiden, ob Sie das möchten. Ich deaktiviere das in unserem Fall. Dann kommen wir zu dem Abgabetypen. Wie schon erwähnte, können einerseits Texteingaben online getätigt werden und auch Dateiabgaben. Beides ist optional. Eine Möglichkeit muss natürlich aktiviert sein. Haben Sie eine Texteingabe? Können Sie die Wortbegrenzung hiermit aktivieren? Bei Dateiabgaben die Anzahl der hochladbaren Dateien. Sie sehen, bis zu 20 ist hier möglich. Bedenken Sie aber ein bisschen die Datensparsamkeit und dass Sie bestimmt auch keine 20 Dateien erhalten möchten, dass Sie vielleicht wirklich maximal auf drei vielleicht mitgehen. Und wenn Sie hier auch sehen, bei der maximalen Dateigröße sind 100 Megabyte die Grenze und das ist eigentlich auch sehr gut mit einem normalen PDF oder Word-Dokument kommen Sie kaum an diese Grenze und diese 100 Megabyte gelten auch pro Datei. Nicht für alle drei zusammen. Und damit Sie auch ähm, Dateitypen bekommen, die Sie selber persönlich wollen oder auch gar öffnen, lesen können auf Ihren Geräten, können Sie das hier genauer filtern. Ich rate Ihnen, wenn es Ihnen möglich ist, PDF-Dateien ähm, nur zu akzeptieren, denn diese sind ja relativ, sage ich jetzt wirklich unveränderbar. Ähm, Gegenüber aber einem Word-Dokument schon wesentlich fester und definierter, dass Sie nicht mal in Probleme geraten. Jemand hat ein Word-Dokument hochgeladen und sagt, nein, ich habe das und das geschrieben, da steht was anderes, dass Sie da keine Sorgen haben müssen. Ähm, man sieht es aber auch, was hochgeladen wurde vom Studierenden. Der weitere Vorteil ist einfach, dass nur PDF-Dokumente hier in dieser Aufgabe online direkt bewertet werden können. Das schauen wir uns dann gleich später an. Ansonsten können Sie auch hier eine Auswahl weiterhin mittreffen. Sie sehen, es gibt unzählige Typen von Dateien, Bilddateien, Audio und auch die Dokumente, wie wir hiermit schon hatten. Vielleicht klären Sie auch kurz mit Ihren Studierenden vorher, ob alle denn wissen, wenn es eine PDF werden soll, wie man so eine PDF aus einem Word-Dokument erstellt. Ähm, nicht alle sind da ganz firm drin. Einfach gern vorher mal ansprechen oder gar vielleicht eine Probeklausur durchführen. Dann schauen wir noch nach den weiteren Einstellungen. Die Feedback-Typen haben wir da. Hier haben Sie vier Optionen, wie Sie Feedback geben können. Offline-Bewertungstabelle, Feedback-Dateitypen, Anmerkungen im PDF, was ich schon erzählte, und Feedback als Kommentar. Das können Sie gern alles vier anhaken, müssen aber nicht alles vier auch verwenden, lässt sich später auch nochmal ändern, kein Problem. Wenn Sie später, wenn Sie das dann ausprobieren, nicht mehr genau wissen, was bedeutet jetzt Offline-Bewertungstabelle, Gehen Sie einfach auf diesen runden Button mit dem Fragezeichen und Sie erhalten einen kleinen Hilfetext. Dann kommen wir noch zu den Abgabeeinstellungen. Hier können Sie aktivieren, ob eine Abgabetaste gedrückt werden muss, um wirklich die endgültige Abgabe zu bestätigen. Das finde ich persönlich immer ganz gut mit einzustellen, ebenso auch wie die Erklärung zur Eigenständigkeit. Hier ist ein Text von Moodle vorgegeben, der ist leider nicht veränderbar. Sie könnten aber natürlich selber von sich aus ebenso eine Datei mit hochladen in den Beschreibungstext, wo dann die Studierenden dies ausfüllen, bestätigen müssen, das geht. Zusätzliche Versuche sollten in der Regel natürlich nie möglich sein, gerade wenn es dann eine richtige Klausur ist. Die Einstellung für die Gruppeneinreichung würde ich in dem Sinne überspringen, weil ich vermute, dass zumindest für eine richtige Modulprüfung keine von Ihnen damit arbeiten wird. Ähm, ansonsten nur kurz der Hinweis, ähm, wenn man mit Gruppeneinreichung arbeitet, gibt quasi einer, ein Teilnehmer der Gruppe für die ganze Gruppe ab ähm, und diese Gruppen hängen auch wirklich mit dieser Moodle-Kursgruppe zusammen, die müssen also natürlich vorher eingestellt werden und alle bekommen dann natürlich auch das Ergebnis, was äh, Sie der Gruppe als Feedback geben. Ja, Systemnachrichten spricht schon fast für sich. Hier können Sie auswählen, wer über was informiert werden soll. Und vielleicht noch kurz der Punkt Bewertung. Hier können Sie dann eben auswählen, was sind die Maximalpunktzahlen. Wie ist die Bestehensgrenze? Hier auch nochmal der Hinweis, wenn Sie in Moodle Punkte, also besonders halbe Punkte eingeben, müssen Sie bitte mit einem Punkt als Trennungszeichen arbeiten. Bitte verwenden Sie kein Komma. Das erkennt Moodle nicht. Ja, anonyme Einreichungen sollten Sie natürlich verweigern. Sie müssen ja wissen, was von wem kommt. Sie können die Bewerteridentität für die Teilnehmer verbergen. Das heißt also, dass durchaus verborgen bleibt, haben Sie oder Ihre Kollegin das bewertet. Ganz nach Wunsch. Wir schauen uns auch später an, wie das für einen Teilnehmer aussieht. Und noch den Bewertungsworkflow. Bevor ich aber dazu komme, vielleicht erstmal noch eine Zwischenfrage Ihrerseits. denn der Bewertungsworkflow, den lege ich Ihnen gerne mit besonders ans Herz, dass Sie diesen mit aktivieren. Ähm, ich hatte ja schon erwähnt, dass eine Abgabe verschiedene Status haben kann. Wenn Sie sich erinnern, unbearbeitet, in Bewertung, Bewertung abgeschlossen, freigegeben und diese können Sie dann eben nur mit diesem Bewertungsworkflow einstellen. Das ist also auch gut, wenn man alleine arbeitet, aber nicht alles hintereinander arbeitet, sondern auch mal Pausen macht, dass man den Überblick behält. Wenn man mit verschiedenen Bewertern gemeinsam arbeitet, kann man den Überblick behalten. Und auch dieser Bewertungsworkflow erlaubt Ihnen erst, eine Bewerterzuordnung zu verwenden. Das ist natürlich auch immer sehr gut, um direkt anderen Trainerinnen äh, einzelne Teilnehmer zuzuweisen, sodass man sich da auch nicht uneins ist über die Bewertung, sondern das feststeht, Prüfer 1 äh, kontrolliert Prüfling 1 und so weiter. Ansonsten Die weiteren Einstellungen, Voraussetzungen sind aus den anderen Aktivitäten bekannt. Da würde ich jetzt erstmal nicht weiter drauf eingehen. Und natürlich müssen wir das zum Schluss noch abspeichern. So, Da haben wir jetzt unsere dere Aufgabenaktivität. Wir sehen an sich wieder zwölf Teilnehmer könnten hier mit teilnehmen. Es ist aber noch nichts eingereicht. Verbleibende Zeit beträgt sechs Tage. Wenn wir jetzt auch nochmal hier auf die Übersicht gehen, sind hier schon alle Teilnehmer aus dem Moodle-Kurs mit drin, aber natürlich alles noch ohne Abgabe. Ich möchte jetzt einmal die Sicht mit Ihnen wechseln, indem wir auf einen Teilnehmer des Kurses weg sind. Dazu habe ich hier ein Dummy-Konto mit aktiviert. Da gehen wir mal auf die Aufgabe und hier auf unsere Beispielaufgabe. Das sieht also ein Prüfling, ein Teilnehmer aus dem Kurs. Hier würde dann weiteres Infomaterial stehen. Das können wir auch gerne noch mal kurz wegsehen. Voilà. So. Wenn wir nochmal auf die ausgefüllte Aufgabe gehen, würde also hier der Beschreibungstext mit vorhanden sein und auch hier die Datei, die wir hochgeladen haben. Diese können sich die Teilnehmer dann auch mit herunterladen. Also ist es ist auch durchaus geeignet, irgendwelche Vorlagen dort mit schon hochzuladen. Aber bedenken Sie eben, die Sichtbarkeit sollte natürlich gesperrt sein, bis die Prüfung beginnt. Gut, dann wechseln wir wieder zurück zu. So unserer Aufgabe und fügen dann hier eine Abgabe hinzu. Hier oben wäre das Textfeld für die Texteingabe. Dann nehmen wir jetzt mal was ganz kryptisches Formatierungen wie gewohnt sind möglich. Und wir haben dann hier die Möglichkeit, Dateien hochzuladen. Einerseits ist dann hier der Hinweis für akzeptierte Dateitypen zu finden und auch hier rechts oben der Hinweis für die Größe der Dateien und die maximalen Anhänge. Dann nehmen wir mal hier ein Beispiel und laden hier ein PDF hoch und speichern das ab. Nun sehen Sie, hat sich der Abgabestatus in Entwurf geändert, der eben noch nicht abgegeben wurde. Wir haben hier die Texteingabe online mitzusehen und auch die hochgeladene Datei. An sich ist es jetzt noch möglich, die Aufgabe zu bearbeiten oder gar die Lösung zu entfernen. Solange also wirklich die Aufgabe als Aktivität noch offen ist, können hier jederzeit Änderungen vorgenommen werden. Erst wenn der von uns eingestellte Button zur Aufgabe abgeben geklickt wird, das steht auch ja nochmal hier, kann nichts mehr verändert werden. Hier kommt dann auch nochmal der Hinweis über die Selbstständigkeitserklärung, die wie gesagt fest definiert ist hier in Moodle. Und mit diesem Klick ist also der Abgabestatus nochmal hat sich nochmal verändert und die Aufgabe ist zur Bewertung abgegeben. Wir sehen auch hier unten, die Buttons sind nicht mehr da. Vielleicht bis hier eine kurze Frage. Gut. Ist ja alles klar, na wunderbar. <lacht> ähm, genau. Dann wechseln wir wieder die Seite und gehen in unsere Traineransicht. Da werde ich mal die Aktivität nochmal neu laden. Und da sehen wir auch, jetzt haben wir hier unsere eine abgegebene Bewertung, nicht Bewertung, eine abgegebene Aufgabe. Wir müssen ja das Bewerten übernehmen. Dann schauen wir mal rein. Und wo haben wir ihn? Hier ganz unten, da ist er mit der grünen Markierung zur Bewertung abgegeben. Wir sehen dann auch, wenn wir hier weiter nach rechts scrollen, dass denn hier der Text wäre mit dem Lupen Plus. Können Sie sich das auch genauer anschauen auf einer extra Seite. Und Hier dann rechts daneben ist dann auch die Datei vom Prüflink die er hochgeladen hat. Nun würden wir in die Bewertung gehen. Wir sehen natürlich den sehr prominenten Button Bewertung. Klicken wir mal rauf. So. Und nun haben wir eben diesen schönen Vorteil bei dieser Aktivitätaufgabe, dass Sie also PDFs wirklich gleich hier digital bewerten können. Ähm, Sie haben dann hier also die Datei. Links oben lassen sich die Seiten durchblättern und hier rechts oben haben Sie Ihre Annotierungswerkzeuge. Beispielsweise haben Sie hier so ein post ein Kommentarfeld. Das können Sie sich hier nach Wunsch großziehen. Noch nur ein Kommentar mitsetzen. Sie können Freihand. Zeichnungen machen, gerade Linien ziehen oder auch etwas markieren. Vielleicht auch mal in einer anderen Farbe. Das gilt hier für die ganzen Tools. So Oder auch hier hinten können Sie Stempel setzen. Nehmen wir mal einen schönen Smiley. Den setzen wir hier oben hin. Und so könnten Sie dann das ganze Dokument. Weiter korrigieren. Speichern Sie auch gerne mal zwischendurch ab, dass alles gesichert wird. Auf der rechten Seite haben Sie dann nochmal einen spezielleren Überblick zur Bewertung, wo Sie dann hier also auch nochmal die Texteingabe des Prüflings sehen und auch nochmal hier die Datei zum Download zur Verfügung haben. Und dann gibt es hier den Bereich zur Bewertung. Hier hätten wir unsere maximale Punktzahl, da geben wir mal 80 Punkte und auch den Status des Bewertungsworkflows. Nehmen wir den Fall, ich habe jetzt hier angefangen, die PDF zu bearbeiten, zu korrigieren, bin aber noch nicht fertig, dann könnte ich sie auf in Bewertung setzen und sehe dann später, okay, da ist noch etwas zu tun. In unserem Fall können wir sie auch dann gleich... Freigeben setzen, sprich die Aktivität hier, die Aufgabe ist fertig, bewertet alles und wir geben sie frei, dass der Prüfling diese Korrekturen alles sieht. Also auch nochmal konkreter Hinweis, alles was Sie auch mit hier annotieren, was Sie hier als Feedback, als Kommentar oder als Datei hochladen, kann alles dann der Prüfling sehen, wenn Sie freigegeben wählen. Soll das wirklich nur bei Ihnen bleiben und die Notenbekanntgabe zum Beispiel über AlmaWeb erfolgen? Bleiben Sie beim Status fertig zur Freigabe? Und wenn Sie sich erinnern, eben, da müssten wir kurz nochmal wechseln zu unbearbeitet, hier könnten Sie auch die zugeordneten Bewerterinnen mit auswählen, da wird hier eine lange Liste mit erscheinen, dass sie direkt einer Kollegin mit diesen Teilnehmer zuordnen. Das lässt sich aber auch auf der Übersichtstabelle mit einstellen. Das zeige ich Ihnen später. Wir nehmen also mal hier den Punkt freigegeben, geben hier noch ein Feedback zu deiner PDF ab. Sehr gut. Formatierung auch wieder wie gewohnt für Sie möglich. Und hier noch eine Feedback-Datei. Haben wir eine Feedback-Datei, nehmen wir mal das hier dazu und speichern das alles. Sie sehen sonst auch, wenn Sie dann äh, den nächsten korrigieren möchten, hätten Sie auch auf Speichern und Nächste anzeigen können. So können Sie also jeden Teilnehmer nacheinander durchkorrigieren. Gibt es zu diesem Bereich der Online-Korrektur eine Frage? Gut. <lacht> Gut, dann sind wir hier durch und hier oben links können wir dann zurück zur Aufgabe wechseln. So, da haben wir wieder unsere Übersicht. Gehen wir nochmal zu unserem Dummy-Teilnehmer und dann sehen wir auch hier, der Status ist freigegeben, Bewertung ist durch. Es ist auch nochmal alles hier mit einzusehen, also einerseits die Abgabe vom Prüfling und weiter rechts unsere Feedback-Dateien. Sie sehen dann auch diese... Ähm, die kommentierte PDF, die wir eben hier erstellt haben, können Sie sich hier auch nochmal separat mit herunterladen. Leider gibt es da keine gesammelte Download-Möglichkeit, nur bei den hochgeladenen Dateien. Das zeige ich Ihnen dann noch. Und da gibt es die Frage, ob alle Bewertungen zu einem bestimmten Zeitpunkt freigegeben werden können. Ähm, jein, muss man dazu sagen. Sie können hier alle Teilnehmer bewerten. Das geht hier oben in dem Tabellenkopf mit der Auswahl alle. Und dann müssten Sie nach unten scrollen. In dem Dropdown-Menü gibt es die Möglichkeit, den Bewertungs-Workflow-Status für alle festzulegen. Wir ja. scheinen erstmal alle Nutzer und die weiteren, wo Sie dann hier den Workflow auswählen würden. Zum Beispiel eben das Freigeben. Und dann eben auch speichern, dann würde ähm, zu diesem Zeitpunkt automatisch für alle die Bewertung freigegeben werden. Aber leider geht es nicht so, dass dann wirklich ab Datum, Uhrzeit XY die Bewertung freigegeben wird. Leider nicht. Genau. Nun würde ich noch mal kurz mit Ihnen die Sicht wechseln zu unserem studentischen Teilnehmer. Da laden wir die Seite mal neu. Das war jetzt hier unsere Tabelle zur Abgabe. Und wenn wir herunterscrollen, sehen wir hier das Feedback. Sehen die erreichte Punktzahl, wann es bewertet wurde, von wem. Das wäre ja sonst in Einstellungen auch zu verbergen. Das Feedback als Kommentar und auch die hochgeladenen äh, Feedback-Dateien sind hier mit. Sichtbar, also eben auch das kommentierte PDF, was wir hier erstellt haben. Genau, also manuell kann dann auch alles zusammen freigegeben werden, zu einem Zeitpunkt, den Sie bestimmen. Es muss allerdings eben manuell mit den paar Klicks durchgeführt werden, die wir eben gesehen haben. Aber ich denke, das sind ja nur einige wenige Klicks, das sollte eigentlich gut reiten. Ja, Sie müssen sich dann natürlich absprechen, wenn es mehrere Bewerter wirklich sind, dass, wenn man dann in, den, in der Einzelbewertung hier quasi ist und gehen wir nochmal kurz rein, es wird zwar leer sein, aber das ist jetzt ohne Belang, dass dann wirklich nicht hier schon der Workflow anders gesetzt wird. Das stimmt. Sie könnten aber zur Sicherheit die Aktivität auf verborgen setzen. Könnte allerdings vielleicht aber auch ein bisschen für Verwirrung bei den Studierenden sorgen, wenn sie nämlich die Benachrichtigungsfunktion aktiviert haben. Und dann schauen die Studierenden natürlich im Kurs nach, finden aber die Aktivität nicht. Also da ist viel Absprachearbeit nötig, dass man sich wirklich einigt. Nur Person X nimmt dann die Freigabe vor. Ja, da ist wirklich Absprache sehr viel wert. Dann möchte ich Ihnen noch zeigen, was Sie noch in der Aufgabe erledigen können. Ähm, wer auch mit dem Moodle-Test vertraut ist, kennt die Möglichkeit, dass man auch ähm, einzelne Nutzeränderungen vornehmen kann. Das geht hier auch auf der rechten Seite, einerseits für Nutzer oder für Gruppen. Dass wir nur mal kurz hineinschauen, dass Sie also eine Änderung für eine Nutzerin zum Beispiel vornehmen können. Da wählen wir mal unseren Dummy als Beispiel aus. Wo Sie sagen, die Person darf schon eine halbe Stunde eher beginnen, hat eine halbe Stunde länger Bearbeitungszeit. Es gibt ja dann durchaus immer die Nachteilsausgleiche. Speichern wir das. Achso, dann muss ich noch ein Datenverwerten. Dann machen wir mal so. Genau, und das haben Sie dann auch mit hier in der Übersicht. Das ist dann auch natürlich nur, für in unserem Fall die Nutzerin Mahara Tutorial sichtbar. Grundsätzlich noch der Hinweis: Alle Aufgabenbewertungen sind immer nur für den jeweiligen Prüfling sichtbar. Er oder sie sieht nicht die Aufgabenbewertung von anderen Kommilitonen. Sie als Trainer sehen natürlich alles. Genau. Ähm, und ich wollte Ihnen noch weiteres zeigen, wenn wir hier dabei sind. Sie haben vielleicht schon hier oben das Dropdown-Menü mitgesehen mit dem Bewertungsvorgang. Hier gibt es noch einige Optionen, mit denen Sie arbeiten können. Einerseits haben Sie, sich die, haben Sie die Möglichkeit, hier alle Abgaben herunterzuladen. Das sollten Sie auch dringend tun, wenn die Klausur beendet ist, damit Sie auch noch eine lokale Sicherung mit haben. Das machen wir gleich mal. Sie sehen, da wird eine zip datei mit erstellt. Diese äh, Option mit den Abgaben herunterladen ist dann auch wichtig, falls Sie mit der Option mehrere Feedback-Dateien hochladen arbeiten möchten. Sie können also durchaus alles offline bewerten und nur dann eben das Feedback wieder hochladen. Das zeige ich Ihnen gleich. Nur ganz kurz noch die Option hier mit der Bewertungstabelle. Ähm, das ist zwar auch möglich, mit zu verwenden. Persönlich finde ich das aber nicht so praktikabel, denn es wird mit einer CSV-Tabelle gearbeitet in Excel und die Darstellung ist etwas schwierig zu durchblicken, wo an welcher Stelle dann die Punktzahl eingetragen werden muss. Ich zeige Ihnen im Anschluss dann auch gleich noch eine viel schönere und einfache Option, wenn Sie wirklich auch offline sich das alles anschauen und mir nur hier die Punkte dann eintragen. Bleiben wir zunächst aber mal bei dem Punkt mit dem ähm, Download der Abgaben. Schauen wir mal kurz in unseren Download-Ordner auf dem PC. Hier ist unsere ZIP-Datei, die wir zunächst extrahieren. So. Wir hatten jetzt natürlich nur von einem Teilnehmer den Download, wären es mehrere Teilnehmer, würde dann zu jedem Teilnehmer ein Ordner mit dabei sein. Und Sie sehen hier oben ist dann auch diese hochgeladene Datei vom Teilnehmer. Da ist sie. Und es würde jetzt zum Beispiel für eine Offline-Korrektur so möglich sein, dass Sie dann in unserem Fall hier das Word, äh, das PDF-Dokument auch gleich mit kommentieren, benoten, bewerten. Da gibt es ja in diesem einfachen äh, Adobe Reader verschiedene Möglichkeiten zum Markieren oder zum Kommentare setzen. Das würden Sie also hier in dem direkt in dem Offline-Bewertung so durchführen und das müssen wir natürlich auch noch speichern. Das musste hier auch original wieder in dem gleichen Ordner gespeichert werden, mit dem gleichen Dateinamen, wie wir das eben heruntergeladen haben. Da wird natürlich die Meldung kommen, ob man es ersetzen möchte. In unserem Fall ist das so, damit dann auch wirklich Moodle das wiedererkennt und auch richtig hochladen kann. Schließt wir das kurz. Und damit wir das auch wieder hochladen können, müssen wir daraus eine ZIP-Datei wieder erstellen. Ich lösche kurz die andere, damit wir nicht durcheinander kommen. Und hier haben wir ZIP, ZIP erstellen. Gut, zur Sicherheit, falls Sie das vergessen sollten, in unserer Aufgabe, steht das auch hier nochmal da, ähm, mehrere Feedback-Dateien in einer SIP-Datei hochladen. Vielleicht, was ich noch äh, versäumt habe zu sagen, Sie können natürlich auch selber erstellte Word, dateien was auch immer Sie möchten, mit erstellen und in den jeweiligen Ordner des einzelnen Teilnehmers mit dazu einfügen. Da stehen Ihnen keine Grenzen offen. Haben wir dann hier die ZIP-Datei, können wir sie per und Drop dort hochladen, importieren. Hier hat das System schon erkannt, da ist für den Dummy-Model 10 eine neue Feedback-Datei dabei. Das bestätigen wir zweimal und dann ist es ganz unten mit enthalten. Feedback-Dateien. Genau. Ähm, was ich noch versäumt habe zu sagen, was ich noch kurz aufholen möchte, ich erwähnte ja schon, dass Sie sich ähm, einmal diese Abgaben nach Klausurende herunterladen sollten. Ähm, wenn Sie dann auch mit dieser Methode des offline bewerten und wieder hochladen arbeiten wollen, sollten Sie sich diese heruntergeladene SIP-Datei einmal kopieren oder duplizieren, damit Sie einmal wirklich das Original schon heruntergeladen haben und diese andere kopierte Datei wirklich zum Offline-Korrigieren verwenden können. Im Grunde ist hier auch immer noch alles mit da, was an hochgeladenen Dateien ähm, in der Aufgabe mit drin ist, aber dass Sie da nicht durcheinander kommen und wirklich zwei getrennte Dateien sich erstellen. Es ist auch möglich, durchaus mehrfach ähm, ähm, neues Feedback mit hochzuladen. Es ist bloß wichtig, immer in diesen Dateiformaten mit zu bleiben, dass also die Dateinamen gleich bleiben, beziehungsweise dann auch nur SIP-Dateien hochgeladen werden können. Punkt vielleicht noch eine Frage Ihrerseits. Dann möchte ich Ihnen noch kurz hier unten die Möglichkeit zeigen. Sie haben ja einerseits schon gesehen, dass man mit einer Auswahl, ich markiere mal ein, mir noch verschiedene andere Möglichkeiten mit hat. Einerseits kann es ja unter Umständen vorkommen, dass man eine Abgabe irgendwie sperren muss oder wieder in den Entwurfsmodus zurücksetzen muss, damit der Teilnehmer trotz des Einversuches nochmal den Entwurf ändern kann oder eine Verlängerung zulassen, diesen Bewertungsworkflow oder die Bewertung, äh, die Bewerterin anpassen kann. Das geht einerseits hier aus. Und wenn Sie sich erinnern, ich hatte ja ganz oben bei dem Dropdown-Menü äh, etwas von einer Bewertungstabelle mit erzählt, dass die nicht ganz so praktikabel ist. Stattdessen können Sie hier unten auf die Schnellbewertung zurückgreifen. Wenn wir uns die einmal kurz aktivieren, sehen Sie schon, dass es sich hier alles mit verändert hat. So könnten Sie, wenn Sie also wirklich offline arbeiten und nur die Ergebnisse hier mit eingeben wollen, einerseits Schnell den Status ändern. Auch vielleicht auch mit dem Bewerter hier mit zuordnen. Jetzt muss ich kurz nach unten scrollen. Ähm, dann hier auch die Bewertung direkt eingeben. Das wäre also eine schnelle Offline-Variante. Vielleicht auch, wenn Sie wirklich hier die ähm, Noten von einer anderen Modulleistung mit bekannt geben wollen, ist das eine schöne, schnelle Lösung, um nicht jeden Teilnehmer einzeln durchgehen zu müssen. Wichtig ist natürlich, dass Sie am Ende das hier mit abspeichern. Sind Sie denn damit durch, können wir natürlich auch hier ganz unten die Schnellbewertung wieder deaktivieren. Ein Tipp vielleicht noch. Ähm, Manchmal ist es vorgekommen, dass Lehrende nach einem Prüfling gesucht haben, der definitiv etwas abgegeben hat, aber nicht auffindbar war. Kontrollieren Sie ruhig hier unten noch Ihre Filter, ob da vielleicht etwas mit eingestellt ist. Äh, manchmal ist auch diese Option weiter mit eingeklappt, dass Sie da auch wirklich alle Teilnehmer sehen können. Genau. Und im Grundsätzlichen Vielleicht noch die allgemeinen Tipps. Die Probeklausur hatte ich ja schon mit erwähnt, dass Sie einfach mal wirklich einen Probelauf starten und auch so einen Sicherheitskanal mit zur Verfügung stellen, dass also äh, ein E-Mail-Postfach eingerichtet wird oder vorhanden ist, wo im Notfall auch die äh, Aufgaben hingeschickt werden können und eben, dass Sie uns bitte gern melden, wenn Sie große Prüfungskohorten haben. Eine Mail an den E-Learning Service. Sie könnten und sollten auch ähm, bei großen Kohorten den Testbeginn etwas strecken, sprich, dass bei ab 100, 150, 200 Teilnehmern nicht alle Punkt 9 Uhr starten, sondern eben 9 Uhr, 9.05, 9.10 Uhr, 5, 9 Uhr 10, so ein paar Minuten Abstand. Denn gerade der Zugriff auf eine Aktivität zum gleichen Zeitpunkt kann eben zu wirklich Problemen führen bei Hunderten von Teilnehmern. Sie können aber auch damit arbeiten, dass Sie mehrere Versionen von dieser Aktivität/Aufgabe erstellen. Das geht ja ganz einfach mit dem Duplizieren. Und dann auch verschiedene Aufgabenstellungen pro Aufgabenaktivität mit reinschreiben. Das ist ja leider ein bisschen der Nachteil, dass denn hier keine Zufallsfragen wie im Moodle-Test erstellt werden können, sondern wirklich die Fragen oder die Dateien vorgegeben sind. Ja. Und auch der Hinweis, wie es jetzt immer schon noch eingestellt ist, dass Sie die Teilnehmer nicht aus den Kursen rauslöschen, ehe Sie nicht wirklich die Dateien gesichert haben. Wird ein Teilnehmer gelöscht aus dem Kurs, verschwinden, damit auch alle seine oder ihre Angaben, Prüfungsleistungen etc. und sind nicht wiederherstellbar. Jo, das wäre meinerseits unsere Schulung hier zum Typ Aufgabe in Moodle. Gern Ihrerseits Fragen, Überlegungen, falls Sie auch schon überlegen, ich möchte etwa so und das und das machen, weiß aber noch nicht wie. Sie dürfen gerne. Ja, die Schreibverlängerung, gerne. Ähm, dazu müssen Sie sich zunächst in der Aktivität natürlich befinden. Und dann haben Sie hier rechts den Block Administration. Der kann sich manchmal auch ein bisschen weiter unten befinden, dann scrollen Sie einfach weiter runter. Und dann ist das hier die Verfügbarkeitsänderung für Nutzer. Wir hatten ja schon unser Beispiel mitgehabt. Ansonsten legen Sie hier auch noch für einen anderen Nutzer beispielsweise Nehmen wir mal hier noch einen anderen Dummy. So. Und dann stellen Sie eben hier andere Zeiten mit ein. So. Und speichern das ganz einfach ab. So. Das war es im Grunde schon. <lacht> Gerne. Und falls Sie dann wirklich doch auch mal mit Gruppen arbeiten sollten, ist es natürlich hier genau das Gleiche, eben nur, dass Sie die Gruppe dann auswählen. Freue ich mich und bedanke mich, dass Sie mit da waren. Falls noch mal trotzdem irgendwie Fragen auftreten, gerne an mich persönlich an e leipzigde Schauen Sie gerne auch mal im Forum nach, im OPIC. Da sind auch schon viele Informationen mit drin. Bei unseren Tipps und Tricks hier. Einerseits im Lehre-Digital-Interaktiv-Kurs haben wir hier ein bisschen was mit drin. No. No. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg und wünsche Ihnen heute noch einen schönen Nachmittag. Auf Wiedersehen.